Yo, hi, und willkommen. Mein Name ist Daniel P und ich bin, euch zurück Pokémon Schwert Ja, in der letzten Folge haben wir uns in den Schlummerwald begeben. Nee, das war die Folge davor. Letzte Folge war glaube ich ein Funkband, nee. aber die letzte Folge, wo wir was gemacht haben, waren wir im Schlummerwald und ja, haben wir gegen diese beiden Horst hier gekämpft hier, diese nee, wir haben nur gegen einen von ihnen gekämpft, das ist Schwertholt und Schildfried oder wie auch immer die noch mal heißen. Und ja, mir ist gerade noch eingefallen. Ich soll vielleicht mal Animation einstellen. Ja, okay, so jetzt haben wir aber alles. Ne? Und ja, wir sollen diese Typen irgendwie ich glaube aufwendig machen. Ich weiß gar nicht mehr, was müssen wir eigentlich Warum müssen wir eigentlich noch mal hin nach Törfeld? Wir sollen auf jeden Fall nach Törfeld, weil da ist irgendwie so ein Signal, dass hier äh, Sania gefunden hat. Und ja, wir müssen uns das mal anschauen. ne und da gucken wir mal. Ich würde jetzt mal raten, wir müssen entweder zur Arena oder ihr zu diesen Dingen zu diesen Na. gerade auf diese Monolithen sehen aus wie seine Pokémon. Ja, und jetzt kann, ne? okay. Dann würde ich mal sagen, jetzt gedacht, wer was, aber ich nehme mal, wir müssen zur Arena. Ne? Da passiert wahrscheinlich irgendwas Na. Ich durch. So, irgendwas, keine Ahnung, oh, da ist der Arena-Leiter und äh, Nest, glaube ich. Hoch, wenn das nicht oder oh, Champ, gut, dass du hier bist. Was ist hier los? Das war eine lästige Begrüßung. Lästige Begrüßung, unser als, äh, als unser neuer Chef bist du noch eine Nummer größer als die dynamax pokémon ich war gerade mitten in einem Schaukampf, mitten ist als plötzlich Dynamax-Pokémon im Stadion geplatzt ist. Und sein Trainer war weit und bald nicht zu sehen. Wir haben uns sofort um die Evakuierung der Zuschauer und des Personals gekümmert. Ja. Okay, jetzt sollten auch alle Zuschauer aus der nordkurve des Stadions in Sicherheit sein. Ihr habt wahrscheinlich schon gehört, dass Dynamax-Pokémon immer noch im Herr. Danke für deine Hilfe. Hopp! Ich wusste, wir können auf dich zählen. Du bist echt ein herausragender Arena-Challenger. Ja, und trotzdem habe ich im Fortunier den kürzeren gezogen. Ah, dann Iroh, ich bin auf diesen beiden Clowns gefolgt und da habe ich gesehen, wie sie im Stadion von Teufel staziert sind. Ich wollte sie noch weiter verfolgen, aber dann ist hier plötzlich Chaos ausgebrochen. Da muss ich einfach helfen. Ja, dann habe ich beide dadurch völlig aus den Augen verloren. Tut mir echt leid. Aber was kannst du eigentlich? Ich würde ja gerne mehr über diese beiden merkwürdigen Gestalten erfahren. Aber selbst müssen wir dafür sorgen, dass die Dynamax-Pokémon sich wieder beruhigen. Wir müssen es hier mit einem ziemlich starken Gegner zu tun, Daniro. Als Champ wirst du uns das sicher zur Seite stehen, oder? Äh, aber klar doch. Alles klar, dann auf zum so Kampfplatz. damit ja, wird schon klappen. schätze ich bin auch dabei. Das Pokémon tritt zwar keine Schuld, aber es geht mir trotzdem gegen den Strich, dass es mir die Show gestohlen hat. jetzt wurde das ehemaligen Champs bist du noch auch mit von der Partie, oder? Hm, ich weiß nicht, ob ich euch eine große Hilfe sein werde. Gut möglich, dass ich eher ein Klotz am Main bin. Also ich kenne deinen Bruder zwar kaum, aber ich bin mir sicher, dass er nicht so leicht von seinem Weg abbringen lassen würde, obwohl er sich zugegenermaßen ziemlich oft verläuft. Kommst du na schön, hopp voll mit der mit live Crisis hier? Das kann man einfach nicht anders. Er ist eben durch und durch ein großer Bruder. muss wir sollten die beiden nicht warten lassen. mal will hopp, eigentlich war er nicht irgendwie zweiter Platz oder so mehr oder weniger, weil will eigentlich. eigentlich oh, geht schon direkt. Oh, das ist wie ein ding äh, früher okay. Ah, okay, das stimmt das machen wir so in so ein geiger so eine deiner rate halten ne? deswegen sind wir jetzt vier leute so ich will ganz kurz gucken wow. warum hat dann schwächste pokémon von allen sind als kalt na ja gut, ich habe ein Feuer Pokémon, also du bist weg. Gibt eigentlich kein Problem sein, wenn dann irgendwie, weil dann nicht fünf Sterne, Dinger also da Die Deine, jetzt mache ich normalerweise alleine, also trainer die irgendwie nicht Karpados oder irgendwie so was haben, mit zu helfen. Wird da wohl kein Problem sein dünner brand hier ja, okay, so viel dazu so. ich kann auch helfen boom oh. noch man warum ist dann eigentlich ja ich vielleicht mal level von dem ding anschauen sollen kann man glaube ich auch Dann fertig, komm. Ah, boah, muss man noch ein Zug warten, du. Oh, das, das sieht man gar nicht. So. Jetzt mal mal im Sogar mit dem Feuerball gerade jongliert an ein Bein. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Gibt es irgendwie so einen Namen im Fußball? <lacht> Juggling, ne? Oh, ich kann das ding nicht machen oh, zurückverwandelt okay froh ja setzt beleber ein froh froh Puh, das wäre geschafft dieses dynamax zeug ist mir einfach nicht geheuer ist nach wie vor kein freund vom dynamax phänomen wie aber in diesem fall kann ich es nachvollziehen Und dieser Deiner maximierung war eben etwas faul da war keine spur von seinem trainer sein konnte früher seine eigene Kraft nicht richtig kontrollieren. Es hat fast schon verwirrt auf mich gewirkt. Stimmt. Für gewöhnlich maximiert sich ein Pokémon, dem es auf einen Dynamax-Band reagiert. Die Harmonie zwischen Trainer und Pokémon wurde durch irgendetwas gestört. Hast du irgendwas Ungewöhnliches gespürt, Daniro? Nö. No. <lacht> hm, vielleicht ist es noch zu früh für vorherige Schlussfolgerung. Jedenfalls lässt sich sein Trainer hier auch nach wie vor nicht blicken. Eine äußerst rätselhafte Sache. Ich werde dafür sorgen, dass man sich im Stein von Törfeld gut um früher kümmert. Vielen Dank noch mal für deine Hilfe, Leute. Ihr habt mir echt aus der Patsche geholfen. Dann, falls, falls du jemals meine Hilfe brauchst dann lass es mich wissen. Okay, wird eine seltene liga von Jaro? Also gut, mein kleines, dann kommen wir mit. Oh. Oha, oha, du hast unser Dynamax-Schauspiel doch tatsächlich ein Ende bereitet. Oha, oha! Wie erwartet hat der Champ der Pokémon Liga nichts Besseres zu tun. Da sind die beiden schon wieder, Horst und Philipp. Hier steckt jetzt also, geht uns in den rostigen Schild und zwar sofort. Oha, oha! Mir ist neu, dass sich dabei dein Eigentum handelt. Und selbst wenn es soweit wäre, geben wir gar nicht zurück. Bei euch pietz wohl, kommt auf der Stelle heraus. Was hat ihr überhaupt hier zu suchen? Ich dachte, alle Zuschauer und das Personal seien aus dem Stadion evakuiert worden. Derlei Vorschriften gelten für den Pöbel. unser einen betrifft das nicht. Ganz genau, denn wir sind berühmt. Äh. Ist ja mit solch ein absurden Frisur, wie du das nicht begreifst, wundert mich kein bisschen mein Geschmack geschmack Freund. Und ist dieser absonderliche schwarz-weiße Look skandalös, nicht wahr, Bruder? Wie doch egal, was zwei von Ignoranten wie ihr von mir halten. Wie dem auch sei, unser Experiment war ein voller Erfolg. Du wirst doch als nächstes sollten wir versuchen, noch stärkere Pokémon zu deiner maximieren. Gewiss doch und zu guter Letzt wir, enthüllen wir die wahre Natur von Sakian und Summer center Was habt ihr mit Sakian und Summer center vor? Ich Schwer die Lausche auf, Herr zweiter er Champ. Wir werden ab sofort einen Dynamax-Pokémon nach dem anderen Amok laufen lassen. Wenn uns aufweisen ist es jetzt, natürlich bis auf an unserer Form schönen Fersen halten. Heften. Die berühmtesten Fersen, die ihr je zu Gesicht bekommen werdet. In diesem Sinne, ad also ist diese ganze chaos auf dem mist von denen gewachsen hey blackface hier ich kann doch nicht einfach abhauen immer mit der ruhe Hop, du darfst nicht gleich den kopf verlieren wir sind zwei machen die biege wir müssen sie doch aufhalten sie können uns geradewegs in eine falle locken wir sollten ihnen nicht blindlings nachlaufen aber Ach, na schön du hast wahrscheinlich recht gut dann atmen wir jetzt alle mal tief durch und beruhigen uns sind wir Gebrabbel dieser beiden typen können wir zumindest schon mal schließen dass sie Pokémon zu deiner Maximierung gezwungen haben. Sie wollen dasselbe mit anderen Pokémon machen. Äh, wir müssen sie aufhalten. Ganz meiner Meinung. Den rostigen Schild können wir uns später. Jetzt müssen wir erstmal was gegen diese Typen unternehmen. hier und Nest, die schnappen wir uns. Die schnappen wir uns. Es wird angekürzt Ja, sagt das nie wieder. Äh, okay. Lass mich raten, die gehen jetzt in jede Arena, ne? Soll ich mich bei Liga-Karte ansehen? Und das meine ja, Jaro, ja jetzt eine da jetzt ein anderes, wo oh, leistungen zu wünschen übrig lassen. So, übrigens, habe von M Master jetzt auch eine bekommen seit gestern. <lacht> äh, Boom. Ja, der hat natürlich alle Pokémon und der hat mir auch geholfen, mein äh, Pokédex ein bisschen zu füllen. Okay, ich habe noch die alte und ja, mein Stand ist jetzt äh, 397 Pokémon. Mir fehlen nur noch drei Stück, und das sind die beiden legendären und äh, eine Entwicklung von einem Pokémon, was ich noch äh, holen werde von Typ 0 hier, dass ich auch mal irgendwann hier angenommen habe. Äh, in der Aufnahme, ja, der Master hat mir geholfen ein paar pokémon rüber zu tauschen an die ich sonst allein nicht meine finger dran kriegen konnte wie, äh, wie heißt das noch mal und hydra irgendwas und ja also diese paar pokémon wo du exakt ein anderes pokémon tauschen muss um es zu entwickeln und ja daran hätte ich von allein nie meine finger dran ringen können und ja einige andere tausch pokémon und ja hat er mir noch so vier stück hier rüber getauscht und mir geholfen das zu erreichen vor ich weiß ich, nicht hier verzweifelt wer oder ja, jetzt will man nur drei pokémon aber das werden wir als im nächsten fang park sehen sanja ah, da bist du ja dann ist ja schon das einste chaos die Messwerte für gar partikel in türfeld hatten sich gerade normalisiert schlagen die direktoren entscheidung von Kirten und engine city befolgt aus als mir doch erstmal was du hier was hier passiert ist äh, maßlos übertreiben. Was? Ein deinem Maximid-Pokémon hat das Stadion zu klein und verarbeitet? Moment mal, aber das Stadion steht doch noch. Hm, diese beiden kleinen stecken dahinter. Oh, Sania. Hallo, was hast du in ihr haupt- und Nest, du bist auch da. Das bringt dich ins Turf stadion Sollst du nicht in Spikefoot sein? Warum? Als ehemaliger Arena, da kann ich mich ja wohl umtreiben wo ich will aber egal jetzt sind äh, etwa auch in anderen stadien dynamax pokémon ausgetickt ganz genau aus den anderen stadien erreicht mich nämlich hohe werte wie zuvor aus Turfield. dann könnte auch mary in gefahr sein keine sorge in scheint momentan noch eis und Loh zu sein ich dachte da kann man gar nicht Dynamaximieren, maximieren weil er nicht so weiß nicht die ganzen stadien die wohnen alles doch auf so orten platziert wo man deiner maximieren kann oder hm. Und spike war doch nicht glaube ich bisher stieg der direktor nur für keten und engine city aus verstehe auf jeden fall tatenlos kein wir können auf keinen fall tatenlos rumstehen und däumchen drehen während diese typen wahllos pokémon zu deiner maximierung zwingen das siehst du doch auch so oder dann Äh los auf sein der stadien diese entschlossenheit klingt sogar schon wie ein echter champ ich bin auch ein champ U, voll das aufspüren meinen ein clowns könnt ihr mir überlassen wenn ich bricht aus dem Internet abgleiche, sollte ich einen Aufenthaltsort relativ leicht ermitteln können. Dann also sind wir die Recherche äh Sanja, stimmt Wir sollten dabei die anderen Stadien nach den beiden durchkämmen. Äh, was war? Dann würde ich sagen, wir gehen als nächstes nach Kielten, ne? Das sage ich doch, jede Arena wird jetzt hier abgeklappert da nehme ich dann an wird ein Wasser Pokémon sich dann maximieren ne? das heißt ich habe kein doch ich habe zwar Dings dabei du Mori ja, dann wird sich wahrscheinlich hier ein bisschen wiederholen was hier alles passiert ne? deine maximiertes Pokémon legen mit den Arena die geben mir eine Karte wahrscheinlich irgendwie so was hatte lieber etwas Sicherheit, stand Leute. Da ist es gerade ziemlich gefährlich. Wir wissen schon, was hier los ist. Sind die Zuschauer und das Personal in Sicherheit? Ja, gerade eben haben wir die letzten evakuiert. Hm, ihr seid schon eine transzante Truppe. Hätte nicht gedacht, dass ihr drei euch mal zusammenschließen würdet. Äh, ist das gerade wirklich relevant? Wir sind hier, um zu helfen. Äh, Hilfe können wir wirklich gut gebrauchen. Dieses dynamax man ist so unfassbar stark. Zusammen mit euch wäre ich um einiges zuversichtlicher. Packen wir es an. ist eine merkwürdige truppe ich bin und ist doch immer irgendwie in meiner nähe Jetzt ein oh, du bist mit vielleicht ein zwei schlägen weg eine elektroattacke okay vielleicht auch nicht ja. Ja. Ja. ich will wirklich heute mit diesen Postgame hier fertig werden. Und dann kann ich nämlich endlich mein äh, mein äh, Pokedex kompletieren. komplettieren muss ich auch irgendwann mal dran machen, mir die, die Erweiterung zu holen, die schon längst draußen ist. Dann können wir die anfangen. Aber den Kampf haben den will ich auch noch erledigen. Ich habe jetzt so viele Pokémon zur Auswahl kompetitivmäßig ich habe schon fast eine ganze Box voll Ich würde das wirklich gerne auch noch schaffen. So, ich glaube, du bist weg. Ja, Flut. Auf. Din din din din din din din next Ride, right Bonk. Tommenschläge, komm. Jawohl, gut. Wir haben Gyratos besiegt. Dork. Hi. Euch ist zu bedanken, dass niemand verletzt wurde und wir die Lage wieder im Griff haben. Wir werden uns hier mit Kirtenstein um das Pokémon kümmern, bis es sich wieder erholt hat. Ach noch was, Danilo. Falls du jemals meine Hilfe benötigen, kannst du immer auf mich zählen. Du hast eine seltene Liga-Kart von Kate. als man sieht sich. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe. Okay, das passt. Ähm, du hast arena in Kate besiegt. Das ist nur ein paar Monate her, aber okay. So, ja, ähm, hier, hier ist der Feuer Arena Leiter. Leiter, Leiter, -Leiter ne? hm, ja, hm. ein Feuer Pokémon. Ich glaube, ich habe hier ne. dabei mit seiner So, Da so, war genau da oben. Ich hatte eigentlich wissen ich tue ja voll oft vorbeifahren weil hier in der Nähe so ein guter EV Trainingsplatz ist. Den Noctus und den Mogelbaums, geben KP und Verteidigung. Mogelbaums geben Verteidigung, Noctus geben KP. Deswegen komme ich oft hierher. Sie an, der Champ und Ness und Hop hast du auch gleich mitgebracht. Oh, sie erinnern sich an mich, Cabo. Das freut mich total. War klar doch. Bist ja nur der kleine Bruder des Champions, ne? Immerhin habe ich mit großem Interesse verfolgt, was für eine grandiose Leistung ihr beiden bei eurer Arena-Challenge hingelegt habt. Ich glaube nicht, dass wir gerade Zeit für ein gemütliches Schwätzchen haben. Du hast natürlich recht. Die Lage im Stadion ist nämlich ziemlich ernst. Genau deshalb sind wir hier. Ich habe mir schon den Kopf darüber zu machen, wie ich jetzt alleine mit solch einem starken Gegner aufnehmen soll. Ich habe gerade gemerkt, ich habe gar nicht mein Pokémon umgeändert. Nein. Mit euch an meiner Seite bin ich geradezu auf einen Kampf. Dann mal los. Dreck. Vergesst mein Pokémon zu wechseln feuer feuer obwohl diamant ist eigentlich auch nicht schlecht ja doch ich habe schon ich habe es doch schon geändert weil Idiot. ich, mein, ich habe es gerade geändert ja oh, so blöd dürre von Kohle wirkt wie gut dass ich auch stein attacken ab so, 150 ja so. ist aber, ich gut finden würde wenn diese animation geskippt werden kann weil also, ich weiß wie weil nicht in final fantasy 10 oder so ja, musste immer wieder die beschwörung ansehen aber du kannst dir wenigstens kannst sie wenigstens abstellen oder verkürzen ich wünsche man könnte die animation ein bisschen verkürzen oder überspringen oder so weil das halt jedes mal zu sehen ist auch ein bisschen nervig weil wenn du gerade einfach nur hier diese erfahrungs und so farmen willst du musst ja halt immer wieder angucken und ja diese animation kommt auch wenn man animation abstellt also ja ich bin ein bisschen nervig das sind so die sachen die hat pokémon irgendwie noch nie geregelt bekommen weil ich muss ähm, jetzt mal wenn ich ein pokémon züchte da muss ich immer wenn ich das ei abhole dann sagt mir immer erst die leiterin so ja hier hast du ein ei äh, dann steht da dann erhält ein ei und dann sieht man noch ein bild von dem ei so sie, sie haben dieses ei bekommen ja wenn die eier sehen doch alle gleich aus warum ist es denn wichtig wenn wenn mir gezeigt wird wie das ei aussieht und das muss ein pokémon hat irgendwie so noch nie geredet das spiel ist ja immer eine komplette sachen hier machen wir jetzt in dem spiel muss hier immer alle möglichen animationen zu angucken und ja das spiel ist irgendwie so darauf ausgelegt hat irgendwie resetten muss wie blöd und so und ja deswegen wäre es mal nice wenn pokémon irgendwie mal so eine option hat wie alles mal ein bisschen schneller geht ey. so egal wir haben das viel erledigt übrigens war ganz einfach sieht ganz aus als hätten wir gerade noch mal ein großes unglück verhindern können das pokémon kann sich vorerst hier im stadion etwas erholen ach und dann Nummer mal, jetzt brauchst bist du bei mir in der richtigen Adresse. Ihr Kart Cabo. ja hat von Kabu. Ja, ich verstehe schon. Ihr müsst noch woanders nach den rechten sehen, wie? Dann mal los, ihr Jungpfer. Viel Glück. Ich finde den Typ cool. Bieb, bieb, bieb. Oh nein. Mein Rucksack. Ist das ein Smart rotom das da klingelt, Danilo? Danilo, wir haben ein Problem. Meine Clowns sind mal auf Pokémon-Labor aufgetaucht. Was, sanja Ist alles bei dir okay? Momentan nerven mich die zwei nur rigoros, damit dass sie die Wunschsterne haben wollen. Noch kann ich sie in Schach halten, aber könntest du trotzdem schnell hier vorbeischauen? Beep. haben damals auf die Wunschsterne abgesehen. Wir müssen sanja helfen und den rostigen schild zurückholen. das gehen wir zum Pokémon-Labor, Daniro. Schon wieder stürzt er völlig überlegt los. Ich weiß nicht, ob das einfach nur Naivität oder Mut ist zum Pokémon Labor, also mir soll es recht sein. Ich zieh mich mit bis euch zum Ende durch. das klar, guck mal mal die Liga Karten an. So, oh, ist ja nicht die exakt gleiche. 187. Ja, Habe ich mal ein anderes Bild. Komm schon. Interim Kabul. Wie schätzt du den Kampfstil ein? Direkt wird nicht lange gefackelt neue Sachen, aber nicht durch. So, außer sie hat irgendwie ja voll Fans Klamotten uns so an, ne? Okay. Na gut, dann, was ich nicht. wir mal wieder. Ab und ja machen wir weiter. So ein Kampf, wenn jetzt hier irgendwie noch ein Kampf oder so kommt, dann werden wir den auch noch schaffen. Pokémon Labor hier, ne? echt nicht damit gerechnet, dass das Postgame ja nur so lang ist. Ich habe ehrlich gesagt nur gedacht, ich gehe in den Ball rein und dann kann ich schon direkt das legendäre Pokémon fangen. Aber eigentlich ist das Postgame von Pokémon ja eigentlich schon immer irgendwie, äh, nicht so kurz gewesen. Also, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Aber keine Ahnung. Ich denke mal, irgendwie, je neuer die Spiele sind, desto weniger Postgame ist irgendwie da drin, ey. Das ist irgendwie so ein Trend jetzt von neueren Rollenspielen. Deswegen, uns können Sie nicht vorwachen, dafür sind wir viel zu berühmt. Unser Gespür sagt uns, dass die Wunschsterne, die Rosé gesammelt hat, sich in diesem Labor befinden, und unser Gespür liegt nie. Diese Schätze sind viel zu wertvoll, um sie den schmutzigen Ende des Pöbels zu überlassen. Also er ja, damit, jetzt bald! Was hat die Tatsache, dass Sie sich für berühmt halten, mit dem Wunschstern zu tun? Ich kann mir nicht erklären, woher Sie von den Wunschsternen im Labor wissen, aber wir werden Sie ihn ganz bestimmt nicht aushändigen ganz recht es ist offensichtlich dass sie den wahren wert der wunsch stellen nicht begreifen folglich sollten sie finger verlieren lassen du meine güte was sollen wir denn jetzt nur tun brüderchen wirklich unfassbar, was wir dulden müssen mein lieber bruder <lacht> <lacht> wenn jemand etwas erdulden muss dann wohl wir was dann wohl die beiden professoren also ich werde nicht zulassen dass sie pokémon gegen ihren willen deiner maximiert den rostigen Schild könnt ihr auch gleich wieder überwachsen lassen. Oha, oha, ich glaube, ich mache mal falsche Reihenfolge. Das auch so vielleicht dann Fragezeichen. Also müsste ich sagen: Oha, oha, wir waren uns so sicher, dass der Champion aufkreuzen würde. Aber jetzt müssen wir uns mit dem Verlierer zufrieden geben. Ich schätze, als einen vernichtenden die gegen uns bereits vergessen und möchte erneut den Grund und Boden gestampft werden. Sag ich, hey, lass dich nicht von diesen zwei Clowns unterbuttern. Ganz meine Meinung. Diese eine Niederlage darf nicht so aus der Bahn werfen. Okay. zusammen schaffen wir das. Danke, Nero, du hast recht. Wie immer. Dann lass uns diese Papnasen mal den Weg zur Tour zeigen. Pap, pap, pap, du es uns Papnasen zu nennen. Das ist der Gipfel und verschämt hat mein lieber Bruder. Ein Affront. Dass der Tag kommen würde, an dem wir uns derart vom Pöbel beleidigen lassen müssen. Ich teile deinen Schmerz, Brüderchen als vertreter unserer noblen Geschlechts dürfen wir diesen schmach äh, keinesfalls erdulden diesmal haben wir unsere kampferproben pokémon mitgebracht dieses kräfte wird uns äh, auf ein anderes niveau stattfinden dann kommt mal ja max und karl so ein stark pokémon ja ihr seid sowas von tot ja aus rosé noch nichts gelernt irgendwie warum kämpfen wir gerade ich nicht in der matrix aber auch immer das hier sein so oh, so hier ja. ich tu mal meinen ball gegen deine glocke werfen und ich ding <lacht> weg na gut Ähm, Was für ein Level war Delio noch mal. Oh Gott! Äh, ich, meine, war, oh, ne. ich meine, der war Level 70, ne? Meiner war Level 70, Das ist effektiv, schwert und Schildrich. Äh Also ich habe jetzt also die spezielle Fähigkeit von Ignis müsste jetzt hier aktiviert worden sein, hat er mehr Feuer schaden macht. Also kommt Ja. möchte ich noch kaputt. ich immer noch zwei, wenn der jetzt kommt und ich fertig macht. Aber ich meine, Delio mal so um die 70, ne? Das heißt, ich bin nicht überlevelt eigentlich, ne? Ich müsste theoretisch dieses Level hier sein. Oh, das hat mir gerade das Leben gerettet. So, hat er den zurückgerufen, wenn er jetzt angegriffen hätte, dann wäre ich dran gewesen. So, ähm... Mit dich. Jetzt das andere doch angreifen sollen, weil Hopf wird jetzt sein Ding wahrscheinlich wieder Risikotekel einsetzen und voll daneben hauen weil ein Fisch halt Geist ist, ne? Ja, mal schauen. um oh, 68. was kannst du eigentlich? sankt Ja, hat... Ja, ich habe den angegriffen, damit der keins mehr rufen kann, genau. So, wenn du jetzt... müsste jetzt, weiß ich nicht. Bitte keinen Stahl-Pokémon, weil ich habe keine feuer mehr. Bodycheck. Jetzt hat er einen von den beiden so um. <lacht> geil. Äh, Fußtritt das ist effektiv, aber das ist nicht sehr effektiv. Ach ja, also ich kann nichts anderes machen. Komm, hau dem weg, wird wahrscheinlich nicht reichen, aber doch wird sogar mein Gott ist mein Pokémon Level ja, 70 und Herr ja, von auch da. Ja kriterien von ihnen ins gesicht zu oh nein aber oh gut ja. warum hast du eigentlich noch dieses pokémon ganz ehrlich ja weil ihn sein erstes ne? stimmt er hat ja schon vorher ein ja und ja, ich äh, wieder runter das ist genauso viel für wie meins ja ich habe mit meinen Viecher voll geklärt habe die ganze Zeit mit so ein paar P überlebt geil so ja, und ihr seid erledigt oder ein äußerst unglückliche Situation das muss ein halt eben sein findest du nicht Jojo warum machst du so eine Pose Caesar Geht doch, wir haben gewonnen. Aber warte mal, okay, der hat echt keine Pupillen. ja der eine hat keine Pupillen. <lacht> ich musste kurz bei einer Aufnahme so checken. Was hat er ja gerade, keine Pupillen? Aber ah, diese Poken haben wir doch im schweiß unseres angesichts trainiert. paar euer kleiner Erfolg zu euch gegönnt. Jedoch muss ich äh, betonen, dass ich zwei von euch gebraucht hat, um das Wasser zu reichen <lacht> oh, ich sehe wieder was. Oh, ich kann, dass ihr auch zu zweit seid. Werdet ihr uns jetzt endlich? den rostigen Schild zurückgeben und damit aufhören Pokémon zu deiner Maximierung zu zwingen? Nein. Darf ich Gott stören? Entschuldigen Sie, dass ich Ihr Gespräch unterbreche. Vorsicht, diese Männer sind gefährlich. Verrät sie uns. Wir scheint, war Ihre Infiltration des Labors erfolgreich. Gute Arbeit, ja. Ich habe es doch gesagt. Ich habe es euch eine Sekunde vorher gesagt, aber ich habe es gesagt. Haben Sie die Wunschsterne? Ja, Meister Schildrich. Sie beide haben mir genügend Zeit verschafft, um alle Wunschsterne zu erbeuten seine assistentin übergibt die wunschsterne an schwert und schildrich daneben kommt noch so ein kleiner fröhlicher jingle so den den sie wurden verraten moment was ist ja gerade passiert das können sie doch nicht tun man hat uns in die rache ist so süß dass ich meinen tee später unter zucker trinken kann unser kampf gegen eben war nicht weiter als eine kleine ablenkung der sieg war bereits unser bevor ihr eure Pokbel auch nur in der hand hattet das einzige kinderspiel in diesem sinne ad bleibt gefälligst hier warum haben sie das getan tut mir leid professor sania sie haben mich also von anfang an belogen mir blieb keine andere wahl nur so konnten wir unsere planen in die tat umsetzen als zum wohl unserer königlichen blutlinie war aber schon ein bisschen verdächtig das die hat nur nicht mal einen Namen gehabt, also ja, weiß ich nicht. Ja klar, die entweder nicht von großer Bedeutung ist oder irgendwas anderes. Okay, ich weiß es nicht. Diese Türen hatten eine Komplizin. Oh Mann, Sania, tut mir leid, von jemandem hintergangen zu werden, dem man vertraut muss, einen richtig runterziehen. Die so erst vorbei, weiß ich nicht? Ist sie nicht wortwörtlich nur einen Tag eingestellt geworden? Bisher ja, kein Wunder, dass die beiden die ganze Zeit über so große Töne gespuckt haben. Oh, ja, da muss ich auch sagen, eine halbe Stunde, eine halbe Stunde haben wir hinter uns, das heißt, wir machen in der nächsten Folge weiter und halten, äh, Felix und Papa Dinazio auf. Keine Ahnung, ist nicht eine Super Nanny irgendwie so? Ein Kind irgendwie so. Irgendwie so eine Mutter, die hat irgendwie so, weiß nicht, zehn Namen irgendwie so aufge, aufgerufen, um ihre Kinder zum Essen zu rufen und einer hieß irgendwie so Papa nazio oder was weiß ich. Genau. Jedenfalls, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht's dann weiter mit dem Postgame, sag ich mal. Und ja, ich würde dann sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt, ihr habt gefallen. Wenn ihr es bitte ein Like ein Abo in den Kommentaren. Das würde mich sehr freuen. dann sehe ich mich in der nächsten Folge wieder.